eine begeisternde Veranstaltung zur Zukunft Europas mit Scar Keller und Ulrike Gero. Und eines ist klar geworden, wer will, dass Europa eine gute Zukunft hat, der für mehr europäische Solidarität ist, für mehr europäischen Klimaschutz, für mehr europäische Gemeinsamkeit ist, der muss die Grünen wählen. Bei der Bundestagswahl am 24.9, da geht es auch darum, welche Zukunft Europa hat. Für eine gute Zukunft wir brauchen wir die äh, Vollendung der Europäischen Union im Sinne von einem Markt, eine Währung, eine Demokratie. Eine Bundesregierung, die weiter denkt, die europäische Solidarität weiterdenkt, die auch an, äh, morgen denkt und die gemeinsam ähm, mit den anderen Ländern und den progressiven Kräften in Europa dafür sorgen dass es eine Zukunft gibt in Europa und dass sie besser wird und dass sie vereint wird. Die Grünen sind die Einzigen, die hier eine klare Perspektive und ein klares Bekenntnis haben für ein gemeinsames Europa. Grün!